Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und mehr erfahren möchtest. Mein Name ist Daniel Knebel und ich bin Gründer und Betreiber dieser kleinen Modemarke mit dem Hai. Nachdem ich die letzten zehn Jahre im Sales gearbeitet habe, habe ich ähm, beschlossen, eine Weiterbildung zu machen, beziehungsweise um genauer zu sein, zwei Weiterbildungen. Die erste war E-Commerce-Management, also wie baue und betreibe ich einen Online-Shop? Und die zweite Weiterbildung war dann Marketing-Performance. Also wie analysiere ich die Cookie-Daten in meinem Webshop? Wie tue ich meinen Webshop äh, für Suchmaschinen wie Google optimieren? Und wie schalte ich Werbeanzeigen? Und äh, genau das ist der Punkt gewesen dann, wo ich gesagt habe, halt Stopp, ganz im Ernst. So, erstens hasse ich diese Kack Werbeanzeigen, die vor YouTube-Videos kommen, die Cookie-Banner, die Werbebanner, die Pop-ups, die ganzen Anzeigen, die mir in Social Media, auf Google und so weiter andauernd wieder ausgestrahlt werden. Und der zweite Punkt ist ähm, Pay-per-click und Pay-per-view. Unterm Strich bin ich oder du oder jeder einzelne so der Idiot, der für diese nervigen Werbeanzeigen auch noch Geld hinblättern muss. Das bedeutet, sehe ich ein Produkt, das mir gefällt, in so einer Anzeige und ich klicke da drauf und kaufe dieses Produkt, kann ich mir sicher sein, dass mindestens 5% von dem Produktpreis für diese Ad-Anzeige rausgeflogen ist. Ja, die, die ich wahrscheinlich von einer anderen Marke auch nervig fand, die ich wahrscheinlich schon fünf, sechs Mal gesehen habe und dann beim sechsten Mal gesagt habe, ah, okay, dann kaufe ich mir den Scheiß halt. Und dann ist es meist auch noch irgendwie so, so ein Zeug, das dann zu Hause irgendwo rumliegt, ja, weil es nicht den Erwartungen entspricht, weil natürlich die Kosten auch gering gehalten werden müssen, damit die Werbeanzeigen gepusht werden können. Und dann haben wir das Desaster, dass 30 von so einem Produktpreis äh, meist mittlerweile so in Werbung fließt. Weil es ja einen Haufen Konkurrenz gibt und umso mehr Konkurrenz es gibt, umso mehr Werbeanzeigen werden geschalten. Wir befinden uns also in einer Teufelsspirale irgendwo nach unten und ich habe gesagt, ich mache da nicht mehr mit, ja, weil ich finde diese Anzeigen einfach super, super, super nervig. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Jacke kaufe für 100 Euro, Hätte ich die auch für 70 Euro haben können, hätte sich der Markenbetreiber einfach nur was Besseres ausgedacht, wie er die mir ausstrahlen kann. Deswegen habe ich mir vorgenommen, die Kunstfigur Leinart Lebenk zu erfinden und mit dieser als Influencer meine eigene Marke eben an den Start zu bringen, damit ich bei dir diese Werbekosten nicht aufschlagen muss. Zum einen habe ich mir gedacht, ich mache so Infovideos, ich mache ein bisschen Review-Videos für alle Leute, die gern auch high sind. Das ist auch meine Zielgruppe. Ich mache ein bisschen Kochvideos, alles, was mir einfach selber Laune macht und wo ich denke, okay, das kann den einen oder anderen interessieren. Und so schaffe ich es einfach, meine Modemarke auch ohne bezahlte Werbung bekannt zu machen und das Ganze sogar auf unterhaltsame Art und Weise. Und jetzt danke ich dir fürs Angucken, gib mir gerne mal ein Like oder Feedback, wie du die ganze Sache findest, abonniere den Kanal und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.